Ich habe eine Frage. Leidet Ihr Partner unter Ihnen? Sie, Sie finden die Frage absurd, weil Sie Ihren Partner ja nichts Böses antun wollen? Vielleicht hält Ihr Partner die Frage für genauso absurd. Sollte das der Fall sein, dann wäre das doch eine gute Basis für eine Zusammenarbeit. Sie könnten gemeinsam darauf hinarbeiten, dass Sie beide unter dem anderen nicht mehr leiden müssen. Das finde ich nun gar nicht absurd. Und Sie?